Die Schuhe sind wieder da. Die Hausschuhe sind wieder da. Welch ein Glück. Hast du auch schon mal deine Hausschuhe verlegt? Du gehst auf dein Zimmer, dann ruft Mama runter zum Essen, du warst aber gerade auch mal auf deinem Bett, hast die Hausschuhe ausgezogen, komm schnell runter und was sagt die Mutter? Hausschuhe an! Hausschuhe an! Und dann kommst du aus dem Kindergarten, Mama bringt dich heim. Ich habe das Essen fertig, mach hinne. Und nicht vergessen. Hände waschen. Hände waschen und Hausschuhe an. Ausdure an. Und am besten noch mal nochmal duschen, yes. ja. Du warst draußen im Schnee vor zwei Wochen, hast deine Stiefel, deine Regenjacke oder Schneejacke, ne? hast eine große Kugel gemacht mit deinem Bruder oder deiner Schwester oder deinem Vater. So und jetzt wollt ihr reingehen. Oh, mir ist kalt geworden da draußen. Ne? Und, und Mutti ist gerade unter der Dusche, aber merkt, dass ihr reinkommt und sagt, Hausschuhe Hau an, Hausschuhe an. Oh, wie ich das Lied schon immer kann. Hausschuhe an. Vergisst du das manchmal mit deinen Hausschuhen? Ich brauche keine Hausschuhe, ich habe keine. Du hast keine Hausschuhe? Oh, da gibt es eine Erkältung an den Füßen. Was? Du willst auch eine Erkältung? Die Erkältung geht nämlich durch die Füße, die Beine hoch, bis in den Unterleib. Und dann schafft man es nie mehr, rechtzeitig auf Toilette zu gehen, weil man erkrankt geworden ist. Und deswegen ist das eine ganz, ganz liebe Sprache, die Mama spricht, wenn die sagt. Auch wenn es sich nicht so schön anhört, weil sie genervt ist. Weil sie diesen Satz schon bei deinem Schwester schon erzählt hat. Ist an. an. Man denkt, dass die Mutter gar keinen anderen Satz mehr sprechen kann. Oh, das ist unser Leidenslied. Hausschuhe an. Oh, weia. Mama, was gibt's du zu essen? Hausschuhe an. Was? Hauschuhe an gibt zum Mittag? Oh, oh. I, doch, eine Mit Ketchup. Nee, dir da mal ein bisschen zusammen und lass die an, das ist das Leidenslied. Ne? Hautschuhe an, damit du keine Krankheit kriegst. Ne? Oder Oder jemand hat Stoppersocken. Wer hat Stoppersocken vielleicht? Vielleicht habt ihr gar keine Haussocken. Hausschuhl. Stoppersocken an. ne? Genau, Stoppersocken an. Es ist als ob jede Mutter dieses Lied kennt, ohne dass man es ihr je beigebracht bekommen hat. Ne? Hauschuhe an. Noch ein Stück okay, wir haben wieder ein paar jüngere Kinder dabei. Dann passt das noch. Da dürfen wir natürlich auch bekanntere Lieder singen als das Hausschullied. Was gibt es denn noch für ein bekannteres Lied als das Hausschullied? Ähm. Welches bekanntere Lied gibt es auch für die jüngeren ähm. Kinder? Sprich mit mir. Singen kleine Indianer. Sing kleine Indianer oder... <lacht> Alle meine Enten schwimmen, schwimmen, auf, den den See. See. schwimmen auf, auf den See, schwimmen auf den See, kennen und das Wasser schweizen in die Höhe. Genau, das kennt ihr, ne? Und jetzt mit den Kätzchen, was machen die denn? Alle meine Kätzchen schleichen um das haus schleichen um das haus Hunger haben sie und Maus Genau. Ja. So noch ein bisschen was mit Mutti. Alle meine Küken Laufen kreuz und quer, das ist ja wie bei den Kindern, laufen kreuz, kreuz und quer, und quer. Ne? Ja. doch dann ruft die Mutter, Hausschuhe ein, an, hau ein, hau ein, hau ein, sonst kommt er mir nicht ins Haus, doch dann kommt die Mutter, kommt mal alle her, gut, was haben wir noch, Häschen, was? Katzenfutter? Ne, Häschen. Du weißt doch was. Igelchen, Igelchen. Igelchen ne? Alle meine Igelchen buddeln sich im Blätterberg. Buddeln sich im Blätterberg. Haben Äpfel schon da? Was machen die jetzt im Blätterberg? Ich weiß, dass die schlafen da. Und sie schlafen ja. und haben ihre Küche da, Ihre ne? ja. Vorratskammer. Die, die ne? Vorratskammer, ne? Haben kurze Beine und Bauschuhe an. Klar.